Jo, hi und willkommen. Mein Name ist die P. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Resident Evil 5. Heute bin ich mit dem ersten von zwei DLCs in ja. Albträumen verloren. Was pa passierte, wo wohl als Chris äh, seine Partnerin Jill verloren hat? Das werden wir heute herausfinden. So, ja. mhm. zur, zur kleinen Rollenverteilung. Ich spiele wieder als Chris Redfield. Und der gute Daniel spielt als Jill. Ja. Valentine. Und wir sind in Belgien. anscheinend <lacht> irgendwie der Server vom Master irgendwie immer in Belgien. Ich weiß auch nicht wieso. Und wir haben total nicht gerade irgendwie aus Versehen hat schon gestartet vor Aufnahme. Nein. <lacht> Was? Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ja. The Master auf Lockpicking. Ich weiß noch mal, ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie war, war die Cutscene gerade bei mir ein wenig asynchron. Okay. Ich weiß nicht, aber... Wir sind in Albträumen verloren. Wir spielen auf Veteranen. Ja. Das Spencer anwesen. Ich glaube, glaube dass diese, dass diese Kampagne gar nicht mal so lang ist. Und wie man hier vielleicht sehen kann, man hat hier ein bisschen das, das Gefühl, man wäre erst Resident Evil unterwegs. Ja, nur zu zweit. Ja. So. das ist ja auch anwesend, ne? Ja. Also ist das anwesen vom von Spencer. Also es ist nicht das Herrenhaus. Hm. Es ist halt nur, nur so nachgebaut, wie das. Etwas oh. mit einem quadratischen ah. N. Hm. Was wohl damit, damit passiert? Da ah. Ich habe jetzt einfach nur am Hebel gezogen. Ich dachte, es wäre eine Falle. Ich mag es nämlich, an den Hebel zu ziehen. Äh, sieht aus, als könnte hier etwas hineinpassen. Typisches Resident Evil Rätsel. Ja. Äh, ich habe äh, eine Pistole und, äh, und 20 Schuss. Glaubst du das, äh... Ich auch. Alter. Ich glaub, wir haben festgegebenes Inventar und so. Ja. Und ich ist er darunter gefallen. Ich glaube, hier gibt es auch irgendwie so Embleme, die wir auch zerschießen müssen. Mhm. Aber ich habe die geschafft, alle zu finden. Ja. Versuchen wir mal, das Beste aus der Sache zu machen. Ich sollte vielleicht auch erstmal die Karte anmachen. Ich vergesse es immer wieder. Ah, hier haben wir. Hier <lacht> haben wir übrigens ein Bild von Spencer. Hm, wo? Wo bist du überhaupt? Äh, äh, hier. Kannst du die Tür aufmachen. Oh, dann, da ist ein bild von ihm ja. der mann der ein gott werden wollte mhm. äh, äh, äh. Oh, sogar in den Level 1 die türen zu so öffnen hast du da, hast du den ersten teil schon gespielt nee. das solltest du tun und ich habe hier eine Ah, oh, ich kann das halt gute porzellan nicht zerstören Du willst doch, du wirst einfach nur zerstören, nicht wahr? Nimm du auch mal ein bisschen bist du mit? Okay. Oh. Ja, es, ja Wie ist es so so als Jill zu spielen? Oh. Eigentlich so wie bei Shaver. <lacht> Nee, wenn ich möchte sagen, darf in Resident Evil 1, 1 mit Jill, Jill zu spät ist immer die bessere Wahl. Weil, weißt du warum? Passwort Nummer 3 aufgehoben. Ich habe das gar nicht gesehen. <lacht> war ja auf dem Buch. <lacht> okay. Damit ich mir sagen kann, denn Jill ist halt von Vorteil in Resident Evil 1. Denn Jill hat ein größeres Inventar als Chris. Das macht keinen Sinn. Jill kann insgesamt acht Inventarplätze hat, insgesamt acht Inventarplätze, während Chris nur sechs hat. Ich habe glaube ich schon ein paar Let's Play so von Resident Evil 1 gesehen. Also, ich habe das Spiel auch schon selbst durchgespielt. Zweimal schon, Stimme ich mal auf. Oh, da, da, da. Da, das war ein cooler Sprung. Da kann ich die Tür da unten aufmachen. Bestimmt, ja. ich habe gerade versucht zu öffnen. Die war verschlossen. Auf der Seele. Hm, dann muss ich wohl runterkommen ich gucke ich neu hier oben oben erstmal blumenvase kann ich nicht töten hm. hier, ist eine, hier ist eine shotgun hier oben nimm sie mit ja, willst du nicht machen ja, mach wir mach erstmal die tür auf ich denke das hat das hat erstmal oberste priorität aber ich glaube du kannst ja gar nicht hoch ja, da muss ich die ja mitnehmen Oh gut, dann nehme ich die halt. Da. Wie komm ich von dem Tisch runter. Oh. <lacht> äh, äh. Okay. hier hier es ein paar Informationen über Ashford. Der kam nämlich in Code Veronica vor. Das war Nummer eins. So, die immer findet sich ich, ich sehe die gar nicht. Ich glaube, ich bin wirklich blind. Ich glaube, die sport bin, nachdem äh, du ein halt Buch gelesen hast. Ich frage mich, wer hier gezündet hat. Hat. Ich Toll, keine groß. Ahnung. Hast du einfach das Feuerchen hier angemacht? Ich hatte ein paar Bohnen. Hm. Hm. So. Es erinnert mich gerade wirklich so so stark an den ersten Teil. Na, ja, jetzt relativ wenig los gerade, ne? Ja. Da, das äh, beunruhigt mich umso mehr. Hey. Und ein rotes Kraut. Ich sehe ja nichts vom Nutzen. <lacht> nichts vom Nutzen hier. Mit dem Pessoir kann ich nichts anfangen. Ja. Damit kannst du nichts anfangen. Ja. Ich gesagt, ich gesagt sagt auch nicht. Na, mal rein hier. Schle <lacht> Schlecht Schlechter mir die Tür vor der Nase zu. Patrick's Memoir Das steht Ich habe die Klavierstunden genommen. Jetzt ist da ich kein glaube, Passwort. das ich glaube das musst du machen. Start. Oder tut sich was auf? Ob, falsch, oh ja. Yeah. <lacht> es gibt tatsächlich halt. Äh, Spiel nochmal. Ja. Ah, Moonlight Sonata. Oh ja, die Mondschein-Sonate. Mm. Erinnert mich halt wirklich auch an den ersten Teil. Dann musste sie nämlich auch die mondschein spielen, weil Chris konnte das ja nicht. Mhm. Nicht, da, da musste Rebecca nämlich für, für ihn spielen. Unser Klavierstunden, neben. Sind Tauchen-Embleme erhalten. Cool. Dann kommen wir ja voran. Was da noch ein Schalter? Ähm, ich, hab, ich, ich wollte jetzt schon drücken, aber der, der hat nichts gemacht. Man musste halt einfach nur das Emblem nehmen. Ich weiß auch genau, wo wir das einsetzen müssen. Na, als Anspielung an die Rätsel aus dem ersten Teil. Hm weg dass dich irgendwie auch das das verlangen den ersten teil mal zu let's playen nein nicht wirklich das finde ich schade ich habe genug sachen zum Let's playen. du enttäuscht mich gerade hm, hier ist ja. blut ich hätte ich hätte wissen müssen dass das nicht einfach wird hm. Hm. ich werde nicht gehen bevor diese mission beendet ist im ersten teil war es hat so sie sollten da jetzt nicht rausgehen in, weil sonst würden wir die Hunde reinlassen. Ja. Lassen. Es ist ziemlich wild. Kontrollpunkt. Ich will auch da rein. Da kam die Hunde durchs Fenster gesprungen. Fledermaus Erstmal beide den gleichen Gedanken. Ja. Beide direkt und hat noch nicht mal was gedroppt. Nicht mal ein A. Ei. Ne? Hm. Abgeschlossen. Jill kann sie vielleicht öffnen. Ah ja, du hast ein Dietrich, ne? Ah. Dann mache ich mal auf. Geh mal da rein. Dann gehe ich mal rein. Ja, dann gehe ich jetzt auch mal rein. Den, den, den, den. Wo finde ich die? Wo finde ich nur drei Passwörter? Aber wir müssen es halt andere noch finden? Ja, wir, wir haben ja erst zwei. Das ungewohnt hat so ruhig ist hier. Ja, hm. es ist sehr ruhig. Wir haben noch nicht einen einzigen Gegner gesehen. Ja gut, äh, ja gut, okay, komm. Das einzige war was wir bisher hatten, war halt die Fledermaus. Das sind Handgranaten und Brandgranaten. Mit Handgranaten und Brandgranaten? Verstehe. Hm. Ich steck mal sein. So warum, ja, warum ist es, ist hier so, so viel Stuff? Hier lag eine Waffe. Oh. oh Hitzeempfindl Hitzeempfindliches Papier aufgenommen. Ich habe hier einfach eine Magnum gefunden. Ist das irgendwie zu glauben? Er ist von innen verschlossen. Hm. Hm. Hm. Die Tür geht nicht auf. Okay. Machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Ich weiß, wo, wo dieses hitzeempfindliche Papier hin muss. Ach, hier am Kamin, oder was? genau, Ups, falsche Tür. Ja, wo ist er? <lacht> Und ich weiß auch genau, was dieses hitzeempfindliche Papier nämlich ist. Das ist der dritte Passcode? Naja. Es muss ja der dritte Passcode sein. Ja, aber sonst haben wir ja alles, ne? wollte ich gerade sagen. Später, gerade Musik weißt du das? ja, ich gehe mal zum Klavier. Ja, gehen wir zum Klavier. Ich komme gleich nach Passwort 2 aufgehoben. Jetzt hätte Musik auf. Das ist extrem beunruhigend. Ist da was? Nein, hm. denn das ist vielleicht, das Spiel jetzt gerade verkackt. Ja, du hast doch gerade so schön gespielt. Mal gucken, was passiert. Muss es irgendwie Tasten drücken? Ja. Okay. Aber irgendwas irritiert mich. Siehst du auf der Karte, dass da irgendwo noch ein blaues Ausruferzeichen ist? Ja. Es irritiert mich. Warum das, ist es da? Ich glaube das ist ja unten für den Hebel. Hier fehlt so eine hier fehlt eine Kurbel an so ein Ding. Äh, ja genau, die Kron. Krone sei schon die Kurbel! wir ja, sagen wir erstmal ein paar Passwörter. Ja. Und oh, darum. Ja, leider mal nach. <lacht> Schlägt er mir einfach die Tür von der Nase so. <lacht> was glaubt er eigentlich, wer er ist? Mama Passwort. Umbrella. Patrick's momo ein Haufen Text das stand gerade Albert Westgar. Irgendwo mhm. test -Subjekt. Hans Fliescher, Marco, Jona, Irma, Ken, Laura, William, Hero, Derek, Miles, Alex, Albert. Uh. Okay, War auch noch was. Hm. Oh. Oh, scheiße, oh, was machst du denn? Oh, no. <lacht> ich weiß schon, wo ich hin muss, glaube ich. Weißt du, wo du hin musst? Ja, ich glaube, ich muss hier irgendwie was machen. Nee. Oh, ja, du musst in dem Nebel ziehen. Hier ist irgendwie das Nebel. Aber ich bin jetzt hier irgendwo rumgelaufen. Bin ich ja richtig? Ähm. Ja, du musst den Gang laufen. <lacht> kannst du ja was aufschießen? Ja, ist offen. Okay. Stellts <lacht> ja <lacht> dem ebel so, sonst bin ich gleich Matsch. Okay, ich mache ja schon. Danke. <lacht> oh, what? Ja. Wer hätte denn damit rechnen können? Oh, du hast noch ein Emblem gefunden. Ja. <lacht> Ja, aber, aber unmöglich alle finden. Da gibt es irgendwie, weiß nicht, 24 Stück oder so, glaube ich. Dabei ist es ist, äh, ist in Albtrüm verloren noch gar nicht mal so lang. Ja. Wie sollen wir hier überhaupt alle finden? Ich glaube glaub, glaub nicht, dass das so kurz ist. Also wird schon ein bisschen was dauern, nehme ich an. Stimmt so eine Stunde oder so. Mindestens. Hm. Wir werden es ja sehen. Ich meine aber auch unten. relativ happig an einigen Stellen. So, hast du hast die so eine Kurbel bekommen. Ja. Okay. Ups. Oh, hinter dir ist ein Emblem. Über dir. Ja. Ja, ganz so. Boah. Lade nach. Nur oh, ja, bis jetzt einfach. Chris. Ja. Noch keine Gegner. Noch keiner hat sich jetzt mal gestorben. Irgendwas ja. da sagt mir, dass, dass, dass es sich gleich ändern wird. Oh ja. Hier. jill ist äh, sehr pessimistisch aber das kann sie auch sein mein, was, was sie und Chris überhaupt schon hier alles durchgemacht haben ich kann nicht einmal abschätzen wie lange der wohl schon tot ist Zwei der Wochen. Ziemlich, ja der sieht ziemlich verfault aus schrottgewehr brauchst du mein du du hast äh, du hast die finde ich habe die Magnum. Ob es hier wohl noch andere Waffen gibt. Eine Holzkiste. Bam! Hm. Warum jetzt Musik, ja? Irgendwas ist hier. Ich weiß nicht was hier vorgefallen ist, aber es war offenbar ziemlich barbarisch. Ach den geht's gut. Irgendwas ist hier. Ja, aber gerade etwas komische Musik. Mhm. Ich habe auch gerade was gehört. Ja, und, und allein da, das Bohnen ruhig mich. Oh Problem. Ja, da ist was... Oh. What the hell? Okay, der ist dick. Oh ah. Ah. das stinkt mich voll. Wie geht's? Ah. Muss man überhaupt dahin schießen, ey. Ich habe doch keine Ahnung, aber der macht nicht so viel Schaden tatsächlich. Quatsch, Ah, ich ah. glaube ich weiß, wo sein Schwachpunkt ist. das Auge. Es ist tot. Gott. Alter. Was zur Hölle war das? Ich glaube werden da ein bisschen mehr wegrennen sollen, also. Ich denke mal. Aber wir, wir als Profispieler hier. Wir machen dir natürlich die Hölle heiß. Wir machen keine Strategie. Taktik und Strategie. Sowas kennen wir nicht. Ja, ne, warte doch, du kennst es ja. Ah, ah, was, was ist das denn für einer? Also das ist zumindest der, nicht der typische Zombie-Deal, den man normalerweise kennt. Aber er hat sich so ähnlich verhalten. So. ich muss das ja. ich kann so schnell angreifen ja, ich glaube wir müssen ein bisschen munition ja aufsparen. Ich denke mal ich glaube dem ich glaube mal dass wir nicht so viel munition kriegen werden vielleicht halt immer komisch wenn horror hat ein einen irgendwie empfehlen oh, du musst ja die munition aufsparen er wieder halt so knapp letztens kam ja Dead space remake raus ne? ja und ich habe früher oh, den ersten teil von Dead space gespielt da ist wollte auch auch. Immer. Woll ich auch, auch wollte ich auch schon mal spielen dicker typ dicker typ Ich renne mal ein bisschen weg. Oh, Gott. Au. oh, danke. Ja, der hat so eine komische Sens in der Hand. Ja. Das bin ich aber mal hinter dir. Sieht mehr aus wie so ein Ankei. Ja. Oh, es ist tot sein Auge ist nämlich der Schwachpunkt. Ich habe nämlich die ganze Zeit auf, die, auf dieses komische Auge geschossen, was ziemlich eklig ist. Ich nur noch vier e Schuss mit meiner Pistole. Warte mal, ich werde dir helfen. Das ist ein rot-grünes Kraut. Sehe ich gerade. Ja, öfter, ja. Ach, wir haben ja auch noch. Grad, ich habe ja auch noch Granaten. Ah. Aha, ja, ne? ich vielleicht auch ich ich will mich hier noch ein bisschen umschauen. Mal oben. So, was ich sagen wollte: Dead Space habe ich damals gespielt, den, den ersten Teil. Ja. Und da hieß es auch immer: oh, Du musst die Munition aufsparen, ist voll knapp und so. Und irgendwie war da überhaupt nicht der Fall, dass mehr als genug Munition in dem Spiel gehabt Ich war, wollte auch, auch immer Dead Space spielen. Vielleicht werde ich es irgendwann noch machen. Ich fand das gut. Ich habe da eine Platin-Trophäe damals geholt. Du, du bist ein älter nero noch so ein dicker äh, Renn erstmal weg ich habe nämlich keine ahnung wo ich bin äh, ich werfe meine granate auf den vielleicht war der ist genau da. Oh, da da kommt er ja <lacht> <lacht> er ist ja nicht oh. ausgewichen. Mann, <lacht> äh. oh, mein Vektor. Okay. Jetzt ist er tot. Jetzt habe ich schon wieder vier Schuss. Oh, okay. Ich habe ehrlich gesagt jetzt auch nur noch vier Schuss. Ich glaube, wir sollen... Warte mal, du hast doch noch eine Schrotflinte. Ja, ich habe noch eine Schrotflinte. Ich habe nur noch eine magnum Auch nur noch mit vier Schuss. So, ich schick mich mal da hoch. sind Kisten. Ja, ja Ich äh, bin also. bereit. Hier. Yep. Hoch mit dir. Die Kisten mache ich mit meiner Pistole mal auf darüber ja hier ist eine kurve Was mache ich damit Kurbel? auf oh, oh, ich glaube du kannst auch hier hochlaufen hier ist eine schatz nämlich weil mhm. oh, oh. aber eine schatztruhe eine schatztruhe das oh, bestimmt wo? zeugs drin ne? ja äh, warte mal, dann muss ich dich wieder nach oben schicken und du musst wieder eine Kurbel drehen. Ja warte hier, hier ist die Kurbel. Oh, hast du? <lacht> ich mach mal auf. Da ist ein Schlüssel drin. Jetzt bist du gefangen. Auf Wiedersehen, Master. <lacht> <lacht> Okay. Würdest du mich bitte rausholen? Ich kann bestimmt das Spiel alleine zu Ende spielen. Mein 14. <lacht> Schuss. Ja. Mit deinen 14. Schuss kommst du weit. Wäre eigentlich da drin voll sicher gewesen, ne? <lacht> eigentlich ja. komm schon du zuerst ja ich war mal vor ich habe noch muni ich habe nur noch acht schuss insgesamt oh ich habe irgendwie rückblenden ja ich auch irgendwie äh, granate bitte machen wir fertig nein ich habe die ins wasser geworfen warum habt ihr ins wasser geworfen? <lacht> Oh nein, ich bin so tot, Hilfe. Oh nein, ich bin so tot, Hilfe. Hilfe. Oh, ich hab' da vorgedrückt. Ich bin tot. Wow. Okay, gern, okay, habe ich will meine Granate nicht verschwendet. So, versuchen wir äh. nochmal. Ja. Brillant. Äh, ja, Nein! Nein! Nein! Schnurrbegrenzung, nice. Oh Gott, Da war Dreck bei mir hier. Wie bist du überhaupt schon da? Ich hier an der Treppe. Hm. Also ich gehe auf Abstand. Gott. Okay, du kannst jetzt eine weitere wieder platzieren perfekt <lacht> weg. Oh. Ich sind immer Ich glaube Ich einer muss ihn mal scheiße. Hilfe. Hilfe. Ich scheiße Ich oh. <lacht> <lacht> So. Oh Schrotgewehrmunition. Der hockt hier um die Ecke. Oh, ups, das Stück. Der stand da einfach nur. Der stand da einfach. Was glaubt ihr eigentlich, wer er ist? Er ist in die Biene reingetreten. Oh, Snipergewehr. weiß übrigens nicht genau, auf ob wir schießen müssen. Nee. Ja wahrscheinlich da drauf. Äh, auf sein Auge. ja oh, viel schneller auf einmal. Ja. Wenn man sniper paar gar nichts gebracht hier oben bin ich noch. warte ich komme sofort alter nur ein der, der kam einfach aus der wand <lacht> okay nein Oh, einer von dem muss ich den von hinten angreifen der ist schon wieder tot ja ne? so, jetzt sind wir wieder da wo wir letztens waren ja mit einiger komplikationen auf dem weg genau unser inventar sieht ein bisschen anders aus weil irgendwie ja. sind die sachen glaube ich random generiert genau also, links <lacht> Ja. Na, na also geht doch alles. Also einer alles muss immer wir müssen ihn immer einkreisen, damit einer von uns auf das Auge zielen kann glaube ich. Uh, ja. Schatz, oder? Was denn? Silberna Silberna ist, ich denke davon brauchen wir zwei Teile sind sind da. Silberne Wappen wurde eingesetzt. Ja, wir brauchen, wir brauchen noch ein zweites Teil davon. Oh, da, da ist noch ein Emblem. Und da ist eine Leiter. Und das Emblem ist kaputt. Und hier ist die Leiter kaputt. Stell mich mal da hoch. Und hoch. Äh, ich komme glaube ich wieder ähm, runter. <lacht> ja, komm bitte wieder runter. Machen wir erst den fertig. So, warte mal. Ähm, äh, da ist er. Hilfe, er ist hinter mir her! Ja? Hier! nein Alter. Ah! Ich schieße auf den. Der hinterlässt aber so, so ein komisches Gift! Okay. Das ist echt nicht gut. Das ist nicht gut für meine Gesundheit. Oh Gott. Ah. Ja, ich... Oh fuck. Hat mich voll ausgetrickst, ey. das der, hat erst, der hat das ausgeholt, so. Oh, ich werde dich schlagen. Als ich an dem vorbeilaufen wollte, hat er mich gegrabt, ey. Ja. Ah, noch mal. Ja, äh, Recht. Jetzt ist er da. Oh, ich. ich geh mal hinter den. Ach, da kommt noch einer! Da, der kommt, der da kommt direkt noch einer! Oh, oh nein! No. Scheiße! <lacht> Das, das kann doch jetzt nicht sein. Warte mal. Wir sollten erstmal versuchen, erstmal nur einen zu triggern. Ja. Warte, äh, geh nicht weiter. Die sind beide da. Oh <lacht> mein Gott! Hol die MG raus. Okay. Geh uns aus dem Weg. Hey, das ah. <lacht> okay. Mein Gott, ey. Nur wissen wie. Okay. Oh, wollte ich nicht, äh das, das ist meine das, hat, das hat es mir einfach von der Nase weggenommen. Ja, ich muss auch alles auf aufsammeln, was ich sehe. Okay, ja, ja, ja, no. ich bin -Spiel gamer Okay, ich muss einfach alles ich sammeln, hat Nito <lacht> wie zum Beispiel dieser Schatzruhe und hat selber so. das will das Himmel, der wurde eingesetzt und dabei hat man das doch gerade erst eingesammelt Liegt da noch was? Nee. so schick mich mal vielleicht hier hoch ja und dann kommst du wieder runter ja, falls da oben noch so ein typ ist ja, ich will, will hoffen nicht hey, hoch mit dir. Nee. dann war das der da war das der andere ein golden Gold. Warum muss das hier alles randomized sein? Ich verstehe es nicht. Das ist eigentlich bisschen... schlecht. Ne? Ja. Mhm. Ja, trotzdem ich verstehe es einfach nicht. Und nun? Äh, oh. Dadurch. Oh, einfach. Ich mir wir müssen noch der Kurbel also ziehen. Ah. Ach was machst du denn? <lacht> Ich habe doch keine Ahnung. Kontrollpunkt. Also oh, waren noch getrennt. Was? Wie ist das denn passiert? Oh, ich habe gar nichts. Ich habe auch gar gar nichts. Ich habe nur noch ein Messer. Oh, eine Blendgranate, cool. Oh, super. Wir sind so hart untergefallen, hat wir all unsere Waffen in allen Himmelsrichtungen verstreut Ich habe mehr Self-Spray. Oh Gott ich erinnere mich das ist das absolut nervigste überhaupt hier uh. Und zwar Jetzt werde ich hier ein bisschen schleichen uh. Ich merke schon hier sind überall zombies glaube, das garten gerade ein Dicken. Ne? Oder bin ich das? Ne, ich bin da. Okay, der ist hinter mir her. das ist so ein dicker Dicker. Dicker Dicker. Ich habe eine kurbel eine rote kurbel Ja. Da müssen noch den roten Stein dazu finden. Ja. Da müssen wir ein bisschen Teamarbeit machen. Ich meine, das können wir ja ganz gut. Weil guck mal auf der Karte, da sind so farbige Dinger. Ne? Ja. Und einer von uns muss auf diese muss diese Typen auf diese Dinger locken, während der andere mit einer Kurbel irgendwie da am Drehen ist. Da müssen wir die irgendwie zerquetschen, oder irgendwie so oder was auch immer da gemacht werden muss. Also, ich sehe zu wissen, so, wir haben uns wieder gefunden. Ja, okay, da kommt da nicht rein. Ja, sieht aus, als könnte hier was reinpassen. Das ist schön, immer so. besser weg. So, gehen wir zu dem zu der roten plattform da oben auf der karte ja. da müsste irgendwo eine kurbel sein glaube ich ich sehe sie ja so, und jetzt, äh. müsst, jetzt müssen wir ihn irgendwie da drauf locken glaube ich oder einer von uns versucht mal daran zu drehen der geht auch für mich los gerade ja dann, dann lock ihn mal, mal zu mir hin ich bin an der kurbel dran Okay, was passiert, wenn er abmacht? Dann äh, fällt fährt die, Pla die Plattform nach oben. Ach, und ich muss den da runter locken genau. Oh, oh Gott. Na, warte, Moment. Ja, warte. Ich drehe die Plattform nach oben. Ja, mach mal hoch. Ja, bin dabei. Ich sehe schon. Jetzt muss ich den da locken genau. Mhm. Ja, ich bin auf dem Weg mit dem Typen. <lacht> Was wird passiert, wenn ich jetzt loslasse? Ja. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. Hey du! Hey du! So. Hey du! Hey du! Hey du! Hey du! Hey du! Hey du! Aber jetzt müssen wir die anderen kurbeln finden ja. der schlimm, schlimm? genug dass wir keine waffen haben oh Gott, toll, so, ich sehe ihn schon auf der karte den typen ja ich, ich habe ihn auch schon gesehen aber wir müssen trotzdem immer noch eine kurbel finden ja. Ich ist jetzt feier auf der karte also meine war irgendwo in der schatztruhe Irgendwo habe ich vorhin, vorhin habe ich noch gerade irgendwo eine gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Das war. Ich glaube, ich habe eine gefunden, oder? Ja, ist eine Schuhe. So blau habe ich. Blau. Oh, oh, Nur so ein kleiner Zombie im Wasser. Kannst du wagen? Ich mache platt. Ich sehe ich zwar nicht, aber ich mache dich platt. So sehe die Blau nicht. Ich bin bei der blauen Plattform und er ist genau bei mir. Cool. Ich finde aber nicht den Mechanismus, wo die Kurbel reinkommt. Wo ist dieser Mechanismus für diese Dreckskurbel? Da ist er. Okay, mach mal hoch. Ich gehe mal zu dem Typen hin und lade mal auf eine Teeparty ein. Party. Hey, Sieht er mich? Ja. Ja, er hat dich gesehen. dann komm mal mit mir mit. mit. Du, du, du, du, du, du, du. Ich hab dich gesehen. Hallo. Oh irgendwie kommt er ja nicht rein jetzt kommt er rein jetzt jetzt jetzt jetzt ja oh. Oh. Uh. Oh, warte mal oh, wait, what? Ähm. okay hm? warum wow, wollte gerade sagen wie lange wollte der jetzt noch durchhalten ich habe eine granate auf den geworfen ich weiß nicht ob das ich die Lösung. Grad... Ne? Ja. Da sind immer noch zwei auf der Karte. Ja. und ich glaube die sind jetzt beide da. Hm. Wir brauchen Boah. immer noch zwei Kurbeln. da oben ist einer. Oh, cool. ah. Ich weiß nicht, wo du bist. Das war grad, das war, war nur ein publiker Zombie. So, ich, ich habe eine ja, verdammt ich bin gerade bei der grünen ey. ja nehmen sie mit Dann haben wir sie auch schon ob oh gott der eine kommt direkt auf mich los ich, ich hätte gerne meine blendgranate wieder ich glaube ich bin tot <lacht> geh weg, geh weg. okay weißt du lila äh, violett ja okay. ah! Ah! Ah! <lacht> <lacht> ah, links links links was ist das Ding hier für... Ich habe keine Ahnung, was ich doch nicht. Äh. Oh hier. Ja, dann... lockt immer oh. wieder, wieder dahin Lass los! Ich will drehen. Was wenn du immer anmachst. <lacht> was ist da hier für... Da ist eine Schlange. Okay. Komm ich denn jetzt hier runter? da kommt auf mich los, oder? Äh, ich weiß nicht, wo ich hier runterkomme, aber. Oh Gott, ich glaube, das ist okay. bei mir. Das <lacht> gerade unten. Oh ja, er springt rüber Der ist eindeutig in der Tier. Er mag dich. Oben oh, ist die Kurbel irgendwo. auf ein bisschen im kreis <lacht> oh gott Wen ran oh. ah, komm. Na wo bist du die kurbel ist oben ja aber der typ ist gerade hier Nein, sehr schlechtes oh Timing gerade. Ich durch, lass mich durch. Oh Gott, so ein normaler Zombie hat mich gerade gegrabt. Ja, merk schon. Oh, mach das Ding hoch. Mache ich doch schon. Ich bin noch dabei. glaube der andere ist auch bei dir in der Nähe. Nee. da Kollege, wo bist du? Der steckt immer eher so ein bisschen an der band feste aus als ob ich jetzt da näher gehe hallo der kommt mit seinen anker nicht durch den gang ey. ja dann lock äh, die mal, mal zu uns hin er geht ja nicht der bewegt sich nicht der steckt da fest beweg dich Lala. jetzt jetzt bewegt er sich ja jetzt bin ich voll nah an den dran <lacht> <lacht> das war zu früh nee. Oh, oh nee, ich habe ihn erwischt <lacht> ja, ich habe schon gehört wie früher drunter gekommen ist ey. Willst du mich umbringen ich will ich würde sowas niemals tun oh mein gott ich, ich sehe den anderen jetzt direkt unter mir welche ja. fehlen ja noch <lacht> Oh mein gott jetzt war er auf einmal hinter mir hol die grüne kurbel wo ist die grüne kurbel weiß ich du warst du gerade bei der grünen ja, haben wir schon die grüne kurbel nein wir haben noch nicht die grüne kurbel ja dann weiß ich nicht wo die ist ich weiß nur wo, wo, wo, wo man die einsetzt weiß ich aber <lacht> wo die ist weiß ich nicht da mal, mal so großen räumen ja, hier war eine zum Beispiel. Oh, bist du... Mhm. Das ist so ein großer Raum. Nee. das ist auch eine Truhe, die schon geöffnet war. Hm. Hier oben vielleicht? Ja, nee, irgendwo oben vielleicht. Das ist noch, ein, das eine geöffnete Truhe. Ah, ich hab's. Hast du sie? Jo. Yeah. Jetzt müssen wir nur noch zur grünen Plattform und eine gerade so, grüne plattform ist hier und die kurbel ist da bis gerade vorbei gelaufen geradeaus geradeaus geradeaus rechts da müsste die arme sein I got it. Na, dann hole ich mal wieder den typen mhm. falle wird vorbereitet bitte warten alle vorbereitet oh. Bitte Warten. Auch. Jetzt wollte ich den Garten in die andere Richtung hier hinlocken. Ey. Hey, Stinker. Hey, Stinky. Guck mal hier oben. So ich hoffe er geht jetzt nicht da rein wo du bist. wäre der hinterher. Okay, das ist ja cool. Ich habe mal eine Granate bereit, weil ich nicht weiß ob wir die brauchen. Hey. Und. Hm. Nix hier. Uh, uh? <lacht> Yay, we did it! Drei Köpfe geschlangen Scherbe bekommen. <lacht> yeah. Cool. Das war gute Teamarbeit. Ja. Jetzt raus hier. Ja, ich, ich habe echt keinen Bock mehr auf diesen Raum. Vor allen ist es ist so, so schlimm, ohne Waffen rumzulaufen. Ja. Okay. Wir haben immer noch keine Waffen. Das ist belastend. Ich glaube, wir sind jetzt gleich am Ende Ja. ja. No, erste erst Pistole normale das haben wir hier. Hier noch eine Pistole Ach, endlich Ey, ich ich habe meine Waffe nicht ausgerüstet no, ich glaube wir haben nur Pistolen jetzt <lacht> mhm. macht er ja eigentlich Sinn wenn man die Katzen kennt die jetzt kommt ja oh Gott jo. wesker Da ist auch schon wieder. Mhm. Mm mein Opferlich ausgestützt. Und noch mal platt. Ah. Oh. Oh, er mich. Habe ich gegen oh. die Wand. Ah, der der hat mir so so volle Möhre in den Magen geschlagen, ich konnte mich kaum bewegen. <lacht> da habe ich dreimal am Stück hier mitgehauen. Oh Gott. Au. War, oh. Hey, wie treffen wir den dann. I'm coming. I'm coming. God. Warte. Nee. Oh, ich komme! Oh, ich komme! Right. Oh, ah. ich ich ich ich konnte hm. Noch keiner vielleicht... oh. Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, der muss auch auf uns zusprinten in Richtung Fenster. Nein, falscher Knopf. <lacht> ja, aber auch mich zu treten. Sie hat <lacht> eine blendgun hat auf den geworfen, der trägt Sonnenbrillen. Ja und? Oh fuck, ich hab den... Ups. Ah! <lacht> ja, genauso so endet die Story. Ja. Okay ich muss meine waffe erst mal auslösen äh. oh. getreten kein ding oh. Oh. Oh. Oh. Oh. man hat auch echt wenig zeit zum reagieren so einfach machen kann es ja Also machen kann ist einfach nur warten, bis irgendwie auf ihn zukommt. Ja, ich bin so langsam. Ich, ich glaube, man muss einfach, einfach so will ich sein, sein Angriff einfach ausweichen. Ja. Scheiße, oh. Oh. Ja, mach weiter so. Ich treffe danach immer. <lacht> warum, warum bin ich da jetzt derjenige, oh. der, der sich die Prügel einsteckt? Oh. Nein, ich bin doch ganz da. Boah. Geh weg. Ich war die ganze Zeit halt auf mich zustun. Ich bin die ganze Zeit jetzt bereit. Ey. Nein. Oh. Keine Angst, Chris. So schafft er schon. Der schlägt mir immer voll in die bar Magen gegen Alter. läuft bei dir? Ich hat er überhaupt nicht so strömt sprintet. musst den anschießen, dann macht er das. Ah, okay. <lacht> Aber was müssen wir denn machen? Ich weiß es einfach nicht. Ich, ne, ich nehme an, das ist das einzige, wie bei den irgendwie... Alter, das geht so schnell weg. Ja! Oh. Oh. Ja. Hey, <lacht> das... wegen die anderen da. Ja, <lacht> Spencer, oh. ne? Ja, Spencer. Also, F oder V, F oder V. Oh, oh, oh, oh. Also, wir müssen den anschießen, dann warten wir, auch zugesprintet kommen dann hauen. Gegebenenfalls mal ausweichen. Oh mein Gott. Oh, du hast den abgebrochen, bevor ich. Ja. Oh. Oh, oh, ich glaube, no. ich, ich, glaub, ich konnte den treffen, als der auf dich losgegangen ich ist. Auch. Ich habe ihn auch gerade angeschossen. Oh. Oh. Oh. Mann. Wesker, warum bist du so schlimm äh. oh nein ich musste mich halten. entschuldigung ich habe einfach auf gut glück irgendwas gedrückt ey. weil ich kann nicht so schnell reagieren ey. Das ist unmöglich ja ich konnte ausweichen oh, ich. Nein, falscher Stoff. Oh. Schon wieder getroffen. Hey, äh. okay. er hat uns beleidigt. Das geben wir die Emotion aus. Oh. Ich treffe ein paar Mal, glaube ich. ich wenn sie ob das Schaden macht. Weiß ich auch nicht. Na, <lacht> ja, bist du schon besiegt, Wesker. Ja, ist schon genug. <lacht> ja, ich... Ins Gesicht. Oh, oh Gott. Ich kann nicht. Ich muss mich erholen. Oh Gott. Oh Gott. Er hat mich geschlagen. Warte ich komme. Oh Gott. Gottes Willen, ey. Ich oh muss ich sagen, ich finde den westkampf kampf schwieriger als den ersten. <lacht> oh. Oh. Oh. Aua! Oh. Uh. Na, ich glaube ist vorbei. Ist vorbei? Jetzt hoffen schon ja cooler katzin und viel zu schwieriger kampf ja und den kann man irgendwie besiegen angeblich ich war, war, wüsste Na. nicht wie und dann kriegt man irgendwie wieder ein Achievement Aber wie keine ahnung man ich glaube wir waren so auf dem auf dem richtigen weg zumindest genau Matrix, ich fand den Kampf witzig. Ich, ich gar nicht mal so sehr. Ich habe nur auf die Fresse bekommen. <lacht> er hat so oft in den Magen geboxt. <lacht> ja, die Katze fängt irgendwie genauso mhm. ein, wie da gerade passiert ist. Ey. Ja. Ist zwar stark weiß gar, aber kannst du auch fliegen? Jill! Jill! Ja. Errungenschaft freigeschaltet, in Albträumen verloren. Oh, okay. Sie können jetzt Jill in Albträumen verloren anwählen. Mhm. Sie können sich jetzt Chris und Jill unter dem Menüpunkt Exklusive Figuren ansehen. Sie können jetzt in einem Traum verloren im modus profi spielen cool. haben wir dann auch abgeschossen. es war, war ein disconnect aber ja irgendwie hat er geklappt ja dann geht es beim nächsten mal mit, mit dem zwei, mit dem zweiten und letzten dlc los und auch dem letzten part eine verzweifelte flucht Ja. Dann sagen wir vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal jo. Ciao, ciao.